Hallo und schön, dass du da bist! In diesem Video teile ich mit dir 33 Erkenntnisse aus 33 Lebensjahren, denn ich hatte vor kurzem meinen 33. Geburtstag. Mein Name ist Antonia und als Psychologin und Expertin begleite ich Menschen dabei, ihre Arbeit passend zu sich zu gestalten. Legen wir los, denn ich habe das Ziel, diese 33 Erkenntnisse in 33 Minuten zu verpacken. Also habe ich quasi 60 Sekunden für jede Erkenntnis und wenn dir irgendetwas einfällt zu den Erkenntnissen, die ich teile, du Gedanken hast, die es mit einer Erkenntnis genauso ging, dann schreib mir das doch gerne in die Kommentare. Ich fange mit der Jugend an, passend auf dem, Spielple auf dem Spielplatz und werde dann mit meiner Studienzeit und mit meinem Berufsleben weitermachen. Ich lege los mit den Erkenntnissen aus meiner Jugend, das ist mir zugegebenermaßen etwas schwer gefallen, denn ich musste mich doch stark zurückerinnern, was ich denn in dieser Zeit gelernt habe. Doch. meine erste Erkenntnis, die mir gekommen ist, war, dass ich weder zu den coolen noch zu den uncoolen Kids gehört habe und immer irgendwo so dazwischen war, was sehr praktisch war. Ich fand es gut und was dazu geführt hat, dass ich manche Dinge, Sünden, Jugendsünden vielleicht, ausgelassen habe, weil ich nie wirklich diesem Jugendlichen Gruppenzwang, Druck, wie auch immer man das ähm, nennen möchte, unterworfen war und das war meine erste Erkenntnis, als ich an meine Jugend gedacht habe. zweite Erkenntnis war, dass viele Schulen, ich war insgesamt auf fünf Schulen und Umzüge, dich sehr offen für Neues machen und ebenfalls sehr anpassbar. Ich habe immer schon gut darauf reagiert, in ein neues Umfeld zu kommen und hatte zum Glück nie ein Problem damit, und lebe bis heute immer sehr veränderungsfreudig und das hat zum glück schon damals zu meiner persönlichkeit gepasst und passt es immer noch also veränderung ist was gutes das habe ich schon sehr früh gelernt und auch genossen das war meine zweite erkenntnis meine dritte erkenntnis aus meiner jugend ist gib mir eine eieruhr stell sie auf eine stunde und ich zeige dir wie schnell ich so ein dickes buch durchlesen kann mein lesekonsum habe ich mal auf eine Stunde pro Tag begrenzt, damit die Bücher nicht so schnell leer gehen. War eine dumme Idee, ich habe einfach schneller gelesen. Und ähm, das Buch war auch in drei Tagen fertig. Also, und die anderen Bücher, die ich dann danach gelesen habe, habe ich dementsprechend auch schnell gelesen, weil ich ja trainiert habe, schnell zu lesen. Also war keine gute Idee, das bei meine Erkenntnis, die ich aus meiner Jugend noch mitgenommen habe. Die nächste Erkenntnis, das Glück ist mit den Betrunkenen. Da ist was dran. Also, mir ist bis heute schleierhaft, wie ich auf der Abschlussfahrt, die wir nach Barcelona gemacht haben und ich war total verkatert und wir wollten nach Barcelona fahren, also wir waren an einem anderen Ort und wir wollten mit der Bahn nach Barcelona fahren und ich habe gesagt, geht nicht, gib mir einen Moment, ich komme hinterher, <lacht> das ist völlig schleierhaft, wie, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, aber ich habe es zum Bahnhof geschafft, ich bin in den richtigen Zug gestiegen, ich bin am richtigen Bahnhof ausgestiegen und dann komme ich nach oben und wen finde ich? Meine Gruppe, zuerst. Also und ich meine, das waren noch nicht so Zeiten, wo jeder ein Handy hatte und man die Standortfreigabe und sowas hatte. Nein, also das Glück muss wirklich mit dem Betrunkenen sein. Es war ja auch alles auf Spanisch, konnte kein Spanisch, aber trotzdem habe ich zurück zu meiner Gruppe gefunden, weil ich mal spontan gesagt habe, ich komme dann nach. Also eine Erkenntnis auf jeden Fall, dass man vielleicht einfach auch in seiner Jugend, in seiner unbeschertheit und auch betrunken manchmal sehr viel Glück gehabt hat. Eine weitere Erkenntnis für mich aus meiner Jugend, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Das stimmt. Es gibt Menschen, die leben das extrem. Und weil ich das extrem erfahren habe, denn als Teenager habe ich das durchaus mal ausprobiert, das Lügen als Strategie, um an mein Ziel zu kommen beziehungsweise um bestimmte Sachen zu vermeiden, war keine gute Strategie, habe ich dann auch ziemlich schnell erkannt. Aber dass ich das jemals ausprobiert habe, hing mir noch sehr lang nach. Und weil mich das so extrem genervt hat, dass mir das so lange nachhing, habe ich für mich selbst beschlossen, dass ich schneller zweite Chancen vergebe, als ich es in diesem speziellen Beispiel erlebt habe. Und bin bis heute eher weniger nachtragend und sehe gern auch mal über Dinge hinweg. Denn Menschen haben immer ihre Beweggründe und machen selten Dinge, um einem zu schaden. Also ich habe ja nicht gelogen, um jemandem zu schaden, sondern um mir einen Vorteil zu verschaffen bzw. um mir einen Nachteil ähm, zu vermeiden. Die nächste Erkenntnis, die ich teilen will, ist, dass Kontext wichtig ist. Da gibt es eine ganz konkrete Geschichte. Ich ähm, habe nie mein Bett gemacht, als ich Teenager war. Und da gab es einen bestimmten Grund für. Dass, da wurde sich auch immer beschwert drüber. Kannst du nicht endlich mal dein Bett machen? Warum machst du denn nie dein Bett? <lacht> ich hatte meine Gründe. Und zwar ähm, hat, wurde das dann selber rausgefunden von meiner Mama damals. Ich war dann in den Ferien bei meinen Großeltern zu Besuch. Und sie hat dann mein Bett gemacht, weil ich war ja nicht da. Und... Dann kam sie irgendwie eine Stunde später an meinem Zimmer vorbei und das Bett war wieder unordentlich. <lacht> Denn wir hatten einen Hund und der hat zu gern in meinem Bett geschlafen. Er mochte es aber nicht, wenn dieses gemacht war. Deswegen ist er dann mal reingehüpft, hat wild rumgebuddelt und dann war es wieder unordentlich. Und das war der Grund, warum ich nie mein Bett gemacht habe. Weil ich wusste, da kommt der Hund und macht es wieder unordentlich. Und ähm, das, äh, deswegen meine Erkenntnis aus meiner Jugend, Kontext ist wichtig. Es gibt immer Rahmenbedingungen, die wir nicht sehen, nicht verstehen, die wir erfragen können und weswegen wir nicht, also ich für meinen Teil, nicht vorschnell über Situationen, die wir nicht ganz erfassen können, urteilen sollten. Eine andere Erkenntnis aus bei der Jugend ist, so ein Freund, ein erster Freund, der heimlich <lacht> über das Dach in dein Zimmer ganz oben über das Dachfenster einsteigt, ist eine spannende Sache, vor allen Dingen, wenn die Eltern früher nach Hause kommen und er noch da ist und sie zu dir nach oben kommen, weil sie sehen, dass noch Licht gebrannt hat. Und der, äh, nicht der heimliche Freund, der war nicht heimlich, aber er war heimlich da, obwohl er nicht da sein sollte, ähm, neben dir unter der Bettdecke schnell versteckt wird, weil ich ein Adrenalinschub ähm, und keiner hat es gemerkt. Das war spannend. Das werde ich nie vergessen. Die nächste Erkenntnis, zu was ich alles fähig war in meiner Jugend. Hätte mir das mal früher jemand gesagt. Also ich war mir dessen nicht bewusst. Ich bin einmal tief in der Nacht zu meinem Freund gefahren, übers Dorf, in meinem Dorf gewohnt, mit dem Fahrrad. Vermutlich auch wieder heimlich. Und mir ist der Schlauch geplatzt von meinem Fahrrad. Und ich weiß noch, dass ich den einfach repariert habe. Mitten in der Nacht. Also bei meinem Freund dann, damit ich wieder pünktlich zurückkommen kann, ohne dass meine Eltern es merken. Und wenn ich mir heute zurückdenke, ich hätte, ich hätte nicht, also ich würde über mich selber nicht behaupten, dass ich dazu in der Lage gewesen wäre, wie alt ich war, 14, 15 oder so. Und einfach im Dunkeln über die Dörfer zu meinem Freund gefahren, da ist der Schlauch kaputt gegangen und bloß nicht auffliegen, zu was man dann alles in der Lage ist, schon als Teenager. Also meine Erkenntnis daraus ist, dass ich gern früher gewusst hätte, zu was ich alles in der Lage bin und selbstbewusster mit mir und meiner Persönlichkeit umgegangen wäre. Das kam dann später, aber es ist auf jeden Fall interessant, sich zu fragen, wie es gewesen wäre, wenn man auch damals schon etwas mehr Selbstbewusstsein gehabt hätte und weniger Imposter-Syndrom. Die vorletzte Erkenntnis aus meiner Jugend ist, Tagträumen kann ich. Kann ich richtig gut, kann ich bis heute noch gut, aber in meiner Jugend war es wirklich extrem. Dinge irgendwo liegen lassen, Dinge vergessen. Ich weiß nicht, wie viele Füller, Zahnspangen und Uhren ich irgendwo liegen gelassen habe, vergessen habe und sie nie wieder aufgefunden waren. Also ich hoffe echt, dass nicht irgendwann sich ein schwarzes Loch öffnet und all meine verlorenen Dinge über meinem Kopf ausgeschüttet werden. Also, Tagträumen kann ich immer noch sehr gut, aber mittlerweile verliere ich die Dinge weniger häufig, aber es kommt immer noch vor. Also manchmal, einer Erkenntnis bin ich doch so in meiner eigenen Welt, dass man am besten die Dinge an mir festhackern sollte. Mein Mann würde jetzt zustimmen. Und die letzte Erkenntnis, die ich aus meiner Jugend mitnehme, die ich auch schon mit in die Studienzeit genommen habe, die mir auch schon damals bewusst war und nicht erst jetzt bewusst geworden ist, ist, Menschen kommen und gehen. Menschen treten in dein Leben, treten wieder raus. Du trittst in das Leben von Menschen, trittst wieder raus und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich über die Erkenntnisse spreche aus meiner Studienzeit. Tja. Nein, jetzt fangen sie an mit der Baustelle. Hm. <lacht> Ich glaube, da müssen wir nochmal umziehen. Also es wäre eine schöne Location gewesen, aber das wird wohl nichts, wenn jetzt hier gebaut wird. Hm, Mist. So, jetzt aber habe ich eine Location gefunden, hier sollte es funktionieren. Der nächste Abschnitt, da geht es um meine Studienzeit. Und wenn ich daran denke, dann muss ich sofort grinsen, denn das war wirklich eine unvergleichlich sorglose Zeit. Mein Gott kann man viel Zeit und wenig Sorgen haben. Also ich vermisse es wirklich und ich habe diese Zeit sehr genossen. Ähm, trotzdem möchte ich nicht dahin zurück und das ist schon die allererste Erkenntnis. Es war schön für den Moment, es war eine schöne Phase fürs Studium, doch ich mag mein Leben natürlich auch jetzt, so wie es sich weiterentwickelt hat. Und auch wenn ich es ein bisschen vermisse, ein paar Aspekte davon, möchte ich nicht dorthin zurück, <lacht> ähm, sondern denke sehr dankbar zurück an diese wunderschöne Zeit. Was ich in dieser Zeit unter anderem gelernt habe, ist, dass ich okay so bin, wie ich bin. Und dass mit mir nichts verkehrt ist, das war eine sehr wichtige Erkenntnis, die ich in meinen Studienjahren hatte. Und eine andere Erkenntnis war, dass das Englisch in wissenschaftlichen Studien, jedenfalls in den psychologischen Studien, die ich gelesen habe, ein komplett anderes ist, als ich in der Schule gelehrt habe. Ich von meiner ersten psychologischen Studie habe ich gedacht: Oh mein Gott, ich kann kein Englisch! Was haben die mir dabei gebracht? Hat sich gegeben. Ich habe mich an dieses Englisch gewöhnt und kann es bis heute noch sprechen und lesen. Eine weitere Erkenntnis, die ich in meiner Studienzeit hatte, war die, dass es Menschen gibt, die Zuneigung und Freundschaft an Bedingungen knüpft und Menschen, die das nicht tun, ich sage das ganz wertfrei, es ist mir einfach aufgefallen und bewusst geworden und das war eine meiner Erkenntnisse aus der Studienzeit. Die nächste Erkenntnis, die ich hatte, war, dass ich mitunter sehr pragmatisch an die Dinge rangehen kann. <lacht> zwei Beispiele ähm, aus zwei Prüfungssituationen, eine Physiologieprüfung bei den Medizinern für die Psychologen. Ähm, als ich da nicht wusste, wie das Protein heißt, das dafür sorgt, dass man hört, also dass, dass, dass die Schallwelle übertragen wird in einen nervlichen Impuls, das ist ein Protein, das weiß ich bis heute nicht, ähm, oder auch etwas mit Prestin vielleicht? Naja, auf jeden Fall eine italienisch für schnell, ähnlich dem Wort, der Herr Professor hat mir nämlich geholfen. Egal, ich war damit vollkommen fein, mit einer 3 aus dieser Prüfung rauszugehen, denn ich habe verstanden, was das Prinzip dahinter ist, also wie die Physiologie funktioniert und habe mich wirklich nicht daran aufgehalten, dass ich jetzt nicht wusste, wie dieses eine Protein heißt. und das war auf jeden Fall eine Erkenntnis, die ich im Studium mit rausgenommen habe, dass ich mitunter sehr pragmatisch an die Dinge rangehen kann und weiß, Prioritäten zu setzen. Ein anderes Beispiel wäre die Prüfungssituation in einer anderen Prüfung, wo die Professorin einfach zwei dicke Ordner vor sich stehen hatte und ich war in der Zeit auch krank, hatte eine Grippe, konnte nicht so lernen, wie ich es sonst gelernt habe und sie mich gefragt hat, ob ich diese Prüfung wirklich machen will. Und ich so, doch, doch, ich habe jetzt gelernt, wir machen das, mir egal was da rauskommt, dann ist es erledigt. Und sie dann diese Ordner aufgeschlagen hat, irgendeine Folie, genommen hat und dann die Frage dazu gestellt hat und ich dann teilweise so da saß ja, da ist ein roter Kreis neben einem grünen Kreis in dem roten Kreis steht das und das, ich weiß leider nicht mehr was da unten stand aber ich weiß, dass sie genau das wissen wollen aber krankheitsbedingt weiß ich das nicht mehr also auch das eine Erkenntnis, wie mein Gehirn funktioniert, ich lerne sehr visuell und kann mir Sachen gut merken, wenn ich sie einmal gesehen habe <lacht> eine weitere Erkenntnis, die ich mit aus dem Studium nehme, ist dass es Menschen gibt, mit denen es irgendwie funkt und da stimmt die Chemie und man ist auf einer Wellenlänge und im Rückblicken betrachtet sind diese anscheinend rar gesät, die, ähm, mal, die Menschen, mit denen es bei mir funkt, denn aus dem Studium habe ich tatsächlich keine Bekanntschaft mitgenommen, die ich heute noch kenne. Eine weitere Erkenntnis, die ich aus meinem Studium mitgenommen habe, ist die, dass mir doch bitte jemand hätte sagen können, <lacht> wie einzigartig diese Zeit ist und wie viel Zeit man hat, um Dinge zu tun, um herauszufinden, wer man ist. Ich wünschte wirklich, jemand wäre zu mir gekommen und ich hätte es aufnehmen können und hätte das wertschätzen können und hätte mir gesagt, Antonia, pass auf, diese Zeit ist einzigartig, du hast so viel Zeit, nutze sie, vertrödel nicht so viel von deiner Zeit. Ein bisschen von der Zeit, aber nicht ganz so viel Zeit, wie ich wirklich einfach verdrödelt habe. Dieses eine bessere Balance zu finden zwischen in den Tag hinein leben und trotzdem schon was für sein zukünftiges Leben zu tun, da wünschte ich mir wirklich, das hätte mir jemand deutlicher gesagt. Nächste Erkenntnis, manchmal muss man sich nicht entscheiden. Zum Beispiel stand ich im Supermarkt und habe überlegt, nehme ich jetzt Helgandise-Chocolate-Chip oder Cookies und war so, beides. Wer verbietet mir einfach beides zu nehmen? Ich nehme einfach beides. Ich verdiene mein eigenes Geld. Ich bin erwachsen. Ich kann einfach beides nehmen. Eine weitere Erkenntnis, die ich ebenfalls mitnehme, ist, egal wie klein die Küche ist, wenn Menschen zusammenkommen in einer Wohnung, man versammelt sich in der Küche. Egal wie klein die ist, die Küche ist the place to be. Erstaunlicherweise. Es hat sich so oft bewahrheitet. Frage mich wirklich, was da dran ist. Selbst wenn das Essen nicht in der Küche steht, man versammelt sich in der Küche. Ist einfach so. Punkt. <lacht> habe ich äh, selbst erfahren dürfen und ist eine Erkenntnis, die ich mit aus meiner Studienzeit genommen habe. Die erste Erkenntnis, die vielleicht ein bisschen tiefer geht, ist, dass ich einen einzigartigen Blick auf das Thema Freundschaft habe. Ich bin sehr oft umgezogen. Ich äh, war auf fünf verschiedenen Schulen. In der Studienzeit war das das erste Mal, dass ich einen Freundeskreis hatte, länger als vier Jahre. Der bestand dann knapp zehn Jahre. Und diese Dynamiken kennenzulernen ja, und nicht gleich wieder mal, aus, aus, ein, aus einer Gruppendynamik herausgerissen zu werden, das hat bei mir sehr viele menschliche Erkenntnisse ausgelöst und mir auch bewusst gemacht, wie verbunden und verknüpft man in einer Gruppe sein kann, was ich vorher so noch nie Erlebt hatte. Also der hatte schon mal das mit der, der hat das mit dem erlebt, der war damals im Kindergarten mit also, Da wurden mir wirklich die Augen geöffnet. Das war ein Aspekt vom Leben, den ich so noch nicht kannte und wo ich, während ich drin steckte, wirklich sehr, sehr viel für mich gelernt habe und unter anderem Mir bewusst geworden ist, dass so mein Freundschaftslevel von dem, wie ich es verstehe, also was ich als Freundschaft empfunden habe, so Level Null ist quasi, Level 1 vielleicht, also das war wirklich eine unheimliche, wertvolle, eine unheimliche, unheimlich auch ein bisschen, aber eine unheimlich wertvolle Erkenntnis, ähm, einen Freundschaftskreis, eine Gruppe länger als nur ein paar Jahre zu begleiten, sondern tatsächlich ein Jahrzehnt. Die letzte dazu passende Erkenntnis, manche Menschen sind verbunden mit ihren Orten und die bleiben auch dort, das heißt, wenn du selbst den Ort wechselst, dann bleiben Verbindungen zurück, denn die sind mit diesen Orten verknüpft. Du hast eine Zeit in diesem Ort verbracht mit bestimmten Menschen und diese Erfahrungen kannst du wertschätzen, aber es gibt einfach dann Verbindungen, die an diesem Ort bleiben und wenn du ihn verlässt, dann nimmst du sie nicht mit beziehungsweise ich sag mal, du musst sie loslassen. Das war eine sehr harte Erkenntnis, denn wie gesagt, es waren die ersten Menschen, die ich länger gekannt hatte, die nicht meine Familie waren. Und als ich den Ort gewechselt hatte, musste ich auch ein paar Verbindungen loslassen. Das ist mir sehr schwer gefallen, aber das ist halt einfach so. Manche Menschen nimmt man mit und manche darf man gehen lassen. Und das war die letzte Erkenntnis aus meiner Studienzeit. Und jetzt suche ich mir eine neue Location und da machen wir weiter mit den Erkenntnissen aus meinem Berufsleben. Nächste Location, es geht um die Erkenntnisse aus meinem Berufsleben und den Anfang macht diese, fordere dir Feedback ein. Auch wenn nur jedes halbe Jahr quartalsmäßig, einmal im Jahr ein offizielles Feedbackgespräch stattfindet, fordere es dir regelmäßig ein und frage nach Feedbackgesprächen. Ein Learning von meinem ersten Chef, dass ich das ganze Berufsleben mitgenommen habe und auch umgesetzt habe. Sehr wertvoll. Deswegen erwähne ich das hier als erstes. Mein zweites Learning war, es wird dir nichts geschenkt. Und wenn du darauf wartest, dass etwas zu deinen Gunsten passiert, dass dich endlich wer fördert, wahrnimmt oder sieht mit deinen Fähigkeiten, dann ist das verschwendete Lebenszeit. Sehr spät habe ich das leider erst erkannt, denn am Anfang als Berufsanfänger fehlt einem einfach das Selbstbewusstsein, das anders zu machen. Doch ich wünschte, ich hätte es früher gewusst, manche Dinge aktiv einzufordern und selbstbewusst zu sagen, das kann ich gut, lass mich das machen, ich bin gut darin in diesem Job, du wirst es nicht bereuen. Da hätte ich mir nach, im Nachhinein etwas mehr Selbstbewusstsein gewünscht. Das führt mich auch schon zur nächsten Erkenntnis und zwar die Erkenntnis, in welchem neuen Licht Deine Persönlichkeit, die du gerade so im Studium als junger Erwachsener kennengelernt hast, in welchem neuen Licht die erstrahlt, wenn du tatsächlich in den Beruf gehst, das ist einfach ein komplett neuer Meilenstein, wo du eine Selbstwirksamkeit erlebst in den Dingen, die, die, die, die, die du tust, die haben eine, einfach eine ganz andere Konsequenz, abgesehen, also nicht nur, dass du einen Gehaltszettel bekommst für das, was du da tust, sondern auch in der Zusammenarbeit mit anderen, in der Wertschätzung. Du trägst quasi das erste Mal tatsächlich etwas bei und das ist auf jeden Fall ein, ein, ein, eine Erkenntnis, die ich hatte, dass dieses, dieser Eintritt ins Berufsleben echt ein großer Schritt ist, um, keine Ahnung wie man es beschreiben soll, sich selbst zu finden und Klarheit über sich zu gewinnen. Die nächste Erkenntnis, die ich hatte, Halleluja, ich bin ein empathischer Mensch. Überraschung, hätte ich nicht gedacht, mir wurde sehr oft gesagt, dass ich kühl wirke, und nicht sehr emotional und dass ich nicht mit Gefühlen umgehen kann. Letzterer Teil mag vielleicht sogar noch am, am wahrsten sein. <lacht> Doch im Arbeitsleben, da habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich sehr empathisch bin. Das heißt, wenn, also woran habe ich das gemerkt? Wenn die Stimmung im Team gekippt ist, dann habe ich das absorbiert. Also ich habe immer gemerkt, Moment, diese Gefühle, das bin gar nicht ich, weil ich, ich also so ist meine Gefühlswelt nicht, ich verharre nicht so lange in negativen Gefühlen und fühle mich irgendwie niedergedrückt und niedergeschlagen, ich bin ein sehr positiver Mensch und da habe ich gemerkt, dass das gar nicht von mir kommt, sondern von der Stimmung um mich herum und dass ich diese Gefühle absorbiert habe und das war eine komplett neue Erfahrung für mich, ich habe das auch in meiner Coaching-Ausbildung dann noch vertiefen dürfen, wo ich gemerkt habe, du lachst mich an und du machst Witze über deine Situation, aber ich spüre, dass da noch was anderes ist, spüre ich das richtig. Also, die Nachfrage natürlich, denn so sicher bin ich mir in dieser neu erkannten Fähigkeit dann, dann noch nicht gewesen, aber tatsächlich hat sich vor allen Dingen in der Coaching-Ausbildung dann erwiesen, dass ich da ein Gefühl für Emotionen habe, was ich so <lacht> überhaupt nicht wusste, also ein verstecktes Talent entdeckt, was mich wirklich sehr, sehr oft überrascht hat und wo Menschen dann auch teilweise sehr heftig darauf reagiert haben und ich damit völlig fein war und eben nicht kühl und nicht nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Also es war wirklich eine, eine Kehrtwendung an eine sehr einschneidende Erkenntnis. Und das führt mich zu der nächsten Erkenntnis und zwar, dass ich in meinem Elternhaus tatsächlich Dinge über mich gelernt habe und angenommen habe, die einfach nicht wahr sind und die ich vor allen Dingen in meinem Berufsleben in Frage stellen dürfte und neu lernen dürfte. Und dass das in Ordnung ist, denn nicht alles, was man in seiner Jugend und Kindheit über sich lernt, ist wahr. <lacht> Dabei belasse ich es mal, sonst wird es vielleicht ein bisschen zu deep. <lacht> Soll ja auch 33 Minuten bleiben, dieses Video. Dann die Erkenntnis, dass die Menschen, die in dieser ominösen Arbeitswelt unterwegs sind, auch nur mit Wasser kochen. Das sind auch nur Menschen. Die sind nicht irgendwie anders, besser oder erwachsener, sondern das sind auch nur Menschen. Und tatsächlich, finde ich, hat man als Jugendlicher, Student, was auch immer, eine, eine gewisse verklärte Sicht von der Arbeitswelt. Und das war natürlich auch eine Erkenntnis, dass diese verklärte Sicht weggenommen wurde und man gesehen hat, dass das halt einfach nur Arbeiten ist und ein nächster Schritt natürlich im Leben. Aber nicht ganz so besonders, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und meine vielleicht liebste Erkenntnis ist, das Team ist alles. Also die Gleichgesinnten, die man bei dieser Arbeit, also die man bei der Arbeit, die man macht, trifft, das ist das Wertvollste, was mir passieren konnte. Falls das jemand jetzt hier sieht aus dem gelben Team, ihr wisst, dass ihr gemeint seid, es war eine unvergleichliche Zeit, eine Schule, durch die ich da gegangen bin, von der ich bis heute zehre und im Gegensatz zum Studium, was ich ja schon erwähnt habe, immer noch sehr viele Kontakte und auch sehr innige Kontakte zu diesen Menschenpflege, die ich dort kennengelernt habe. Also ich kriege <lacht> krieg eine kleine Gänsehaut, wenn ich gerade darüber spreche. Das war wirklich menschlich. Was mir da begegnet ist, dass, da bin ich sehr dankbar für. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Es hat mir so viel gegeben und gibt es mir noch immer. Denn, wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass ich viele von den Menschen, die ich in dieser Zeit kennengelernt habe, immer noch kennen darf und immer noch deren Wege begleiten darf. Eine relativ frische Erkenntnis die das Thema einfach machen betrifft, ist die, das einfach machen, also Dinge einfach umsetzen, durchaus Mut erfordert, aber nicht, wie du jetzt vielleicht denkst, den Mut, etwas einfach zu tun, weil etwas einfach zu tun ist, einfach, <lacht> sondern den Mut, dabei Dinge loszulassen, deine Zweifel loszulassen, meine Zweifel loszulassen, das, diesen Imposter in dir loszulassen und loszulassen, die Dinge tot an, zu, zu analysieren und loszulassen, einfach schon zu wissen, welchen Schritt ich als nächstes gehen muss. Also das, den Mut loszulassen, das ist, das ist die Kompetenz, die man braucht, um einfach machen zu können und nicht dann halt einfach zu machen, weil das sind einfach nur Skills, die man machen muss. Ja? Ich muss mich einfach nur hinstellen, Kamera aufstellen und anfangen zu erzählen, aber ich muss meine Zweifel loslassen, dass das vielleicht niemand hören will, dass das nicht professionell genug ist, also um das mal konkret zu machen. Und das war, ist immer noch eine wertvolle Erkenntnis für mich aus den Letzten anderthalb bis ein Jahr. <lacht> genau, und das mache ich noch konkreter, denn es geht nicht nur um den Mut, sondern die nächste Erkenntnis ist, dass es überhaupt sehr oft das Loslassen von Dingen ist, das einen weiterbringt, also das mich weiterbringt. Wenn ich den nächsten Schritt gehe, liegt das meistens nicht daran, dass ich etwas getan habe, sondern dass, dass ich etwas losgelassen habe, etwas beendet habe, damit Platz für das Neue ist. Es wird immer philosophischer, je weiter wir in diesem Video voranschreiten, aber genau das ist meine Erkenntnis, dass es für Veränderungen sehr oft das Loslassen benötigt. Und damit komme ich zur letzten Erkenntnis und zwar, dass ich eine hochsensible, introvertierte, intelligente, multipassionierte Frau bin und dass das in Ordnung ist und dass das Konsequenzen hat, wie positiv, wie negativ, mit denen ich mich arrangieren werde und kann und dass das Stärken wie Schwächen mit sich bringt. Und diese Erkenntnis nehme ich jetzt auf jeden Fall mit in die weitere Entwicklung meines Lebens. Und ich finde, das ist ein erster Schritt, sich dessen bewusst zu sein und das für mich auch jetzt hier so laut auszusprechen. Und ich werde sehen, wie ich damit arbeiten kann und was sich daraus entwickeln wird. Und meine letzte Erkenntnis ist, die ich mit euch teilen möchte, dass ich persönlich, und ich denke, es geht auch vielen anderen Menschen so, Gleichgesinnte nicht wie Sand am Meer finde, <lacht> sie sind rar gesät. Und das ist auch in Ordnung, denn als introvertierter Mensch hätte ich sowieso nicht die Energie, zehn Freunde, zehn ähnliche Freunde zu haben. Aber wenn ich dann Gleichgesinnte finde, mit denen es funkt und mit denen ich auf einer Wellenlinie bin, dann merke ich das sofort und dann funktioniert das, ich weiß nicht, funktionieren das richtige Wort ist, aber dann entsteht eine Verbindung, ohne, dass ich mich irgendwie besonders anstrengen, verbiegen oder irgendetwas beachten muss. Sondern es passiert dann einfach. Manchmal fühle ich so, als ob die Verbindung einfach zack da ist. Man sieht sich, man erkennt sich und ganz unkompliziert macht man dann das, was man gut kann. <lacht> so, das war's. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, dass du bis hierhin geschaut hast. Und verrate mir doch in den Kommentaren, welche Erkenntnis, welcher Satz, was ist dir hängen geblieben und warum. Oder vielleicht möchtest du einfach deine Gedanken mit mir teilen. Und darüber würde ich mich sehr freuen, wenn wir in den Kommentaren in Austausch gehen. Und wir sehen uns. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Be ready to craft your job. <lacht> <lacht> wir ich will die, hm? schnatter, schnatter. die Enten gehen hier ab. Später, später, später. Also. Nimm dich Er hat darauf geklatscht. Ich will wenigstens für die anderen Punkte ja sauber